Für das Beinheben benötigt ihr vier Reifen und vier Würfel. Ihr setzt euch auf den Boden zwischen die Reifen und stützt euch mit den Händen hinter eurem Gesäß ab. Mit den Füßen hebt ihr nun die beiden Würfel nacheinander an und legt sie in den Reifen auf der anderen Seite. Die Beine bleiben dabei möglichst durchgestreckt. Diese Übung wiederholt ihr zehnmal. Für die leichtere Variante sitzt ihr ebenfalls auf dem Boden und legt neben eure Füße den Würfel. Ihr hebt die Beine an und bewegt sie über den Würfel. Dies wiederholt ihr zehnmal. Für die schwierigere Stufe arbeitet ihr zu zweit. Ihr setzt euch zwischen die zwei Reifen. In einem liegt ein Würfel, welchen ihr versuchen müsst mit euren Füßen aufzuheben und eurem Partner zu übergeben. Dieser lässt den Würfel in den anderen Reifen wandern. Dies wiederholt ihr ebenfalls zweimal.